Heute sind wir wieder mit vergessenen Urteil KP Pictures unterwegs und setzen uns noch mal auf die Schulbank. Wenn man halt einfach hier sieht, das ist halt einfach das ist eine kleine Baumschule. Haha, da war schlecht, ich weiß. Oh. Eingang ist so offen. Kai ist weg. Du schon mit den schlechten Witzen auf über so ja? Ach, das sind Witze! Na sag doch vorher Bescheid, dass ich lachen soll. Hi, ich bin der Bettwinkel Carbono. Bist du zwischen 20, 23 und 27 Jahre, kinderlos, guter Sehenschlank? <lacht> Den Nächsten Mal, den ich Single sein. Take a train right just to see you. Right for Sagen, wir haben beim Vorbeifahren die Schule spontan entdeckt und da haben uns auch spontan gedacht, wir gehen doch mal spontan da rein und ja.